Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Bottas, Hamilton und Max Verstappen. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei Und das war das Ergebnis vom ersten Training. Sie das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt einiges investiert in unsere Entwicklung. Und wir müssen es halt ausprobieren und wenn, müssen wir halt neue Teile holen. Das macht den Anschein, als hätten sie sich in dieser Saison ganz auf Forschung und Entwicklung konzentriert. Ja, wie gesagt, Forschung und Entwicklung ist unser Kern. Kernsache. Das wollen wir natürlich auslegen. Danke für den Kommentar. Wir müssen ja auch irgendwie Punkte holen. Und das sind unsere Punkte, die wir. Oder unsere Ressourcenpunkte, die wir nach dem ersten Training bekommen haben. Das sind auf jeden Fall einige, muss man sagen. Aber da können wir auf jeden Fall ordentlich das Auto upgraden. 440 insgesamt bekommen, 910 haben wir insgesamt. Und auch unsere, ja, unser Ruf ist gestiegen. Und jetzt springen wir zu meiner schnellen Runde in Q1 hier auf den Supersoft-Reifen. Und jetzt erstmal hier den Ausgang ist so gut bekommen. Jetzt hier gucken, dass man nicht auf den Kies rauskommt, weil sonst dreht man sich weg und landet meistens an der Mauer und der Reifen ist dann ab. Aber jetzt erstmal hier auf diese ganz, ganz lange okay. Gerade gehen. Und dann hier rechtzeitig reinbremsen in die Kurve. Hier die Linie zu treffen ist gar nicht so einfach, muss man sagen. Hier kann man echt viel Zeit gewinnen und verlieren in diesem Sektor. Meiner Meinung nach. Aber auch mit der richtigen Einstellung kann man hier einiges rausholen. Sektor 1 ist hier vorbei. Hier hat man eine schöne Kurve, in die man reinfallen lassen kann. Und dann hier auch Gas geben kann und nach außen sich tragen lassen kann. Und. Das lief bei mir ganz gut. Auch diese Kurve ist ganz cool, wenn man sich hier so, so reinstechen kann. Dann auch noch so schön raussteuern kann und sich raustragen lassen kann. Die richtig viel Spaß. Genauso wie diese Kurve hier. Dasselbe Prinzip. Und hier kann man sehr, sehr leicht ins Kies kommen, wenn man zu viel Gas gibt. Und hier, die Kurve ist gar nicht mal so einfach. Hier diese schnelle Rechtskurve. Da kann man sehr, sehr leicht außen rausfliegen. Und im Kies landen und dann vielleicht auch in die Mauer. So, der schnellste zweite Sektor... Aber können wir nicht sagen, ob das stimmt, weil der Ricardo anscheinend kurz danach seine Zeit gesetzt hat. Und hier ganz, ganz weit raustragen lassen. Das habe ich jetzt hier nicht so gemacht, weil ich nicht so weit rauskam. Und jetzt hier die Schikane ist echt, echt wichtig, weil ich kriege die selten gut hin. Und hier kann man ordentlich Zeit gewinnen und oder auch verlieren. Und ja, das reicht für eine 20-6 hier in Spanien. Jetzt bringen wir in Q2. Ihr seht es. Ich bin auf den gelb markierten soft unterwegs, sprich auf der zweithärtesten, Zweit und Zweit Mischung. Und hier komme ich schon mal direkt raus und der Reifen ist ab. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Und das habe ich euch ja gesagt, da muss man aufpassen, sonst kann man das Auto sehr schnell zerlegen. Ja, in der Rivalität führe ich gegen Leclerc, gegen Alonso, <lacht> führe ich leider nicht, das ist schade. Naja, ich kriege zumindest meine Ressourcenpunkte für das Qualifying hier. 143, zumindest etwas wieder. Und ich habe anscheinend. Stimmt, ich habe noch was in ein Upgrade investiert. Darum habe ich jetzt so wenige Weimar. Die Ergebnisse des gestrigen Qualifiers und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und P2 geht an Daniel Ricardo. Der Australier hat heute eine starke Leistung gezeigt. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Vettel, Verstappen, Nico Hülkenberg und Alonso, Sainz Junior, Grosjean, Van Dorn und Esteban Ocon, Bottas, Leclerc, Brandon Hartley und Raikönen. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Der Eismann, Magnussen, Sergio Perez und Pierre Gasly, Sirotkin und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Jetzt wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Und dann gehen wir jetzt auf die Einführungsrunde hier beim großen Preis von Spanien. Ja, als Strategie habe ich mir eine 1-Stop ausgesucht. Wir sehen es hier, knapp 9 Sekunden schneller ist die 1-Stop gegenüber der 2-Stop. Und ja, das werde ich natürlich auch nutzen und mir so einen guten Vorteil erarbeiten. So bin ich natürlich auch nur auf einen boxen stop an, ja, angefixt, das ist ganz gut. Hier sehen wir nochmal die Strecke hier von Spanien. Vor allem wichtig ist hier Kurve 1 und natürlich wie gesagt die Schikane in Kurve 14, 15 und dass man dann die 16 gut kriegt. Äh, überhaupt Möglichkeit ist noch Kurve 10 nach der langen Geraden und natürlich auch in Kurve 5 hinein. Jetzt hier, wir sehen es hier, die Kurven zu. Und ja, wir sehen auch unsere neuen Upgrades. Wir haben ein Frontabtrieb-Upgrade, also wir haben einen besseren Frontflügel. Wir haben das, die Getriebeabnutzung verbessert oder eher gesagt verringert, den Verbrennungsmotor, die Abnutzung haben wir verringert. Die Kurbelwelle ist leider gescheitert beim F&E, bei der Entwicklung. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Die hätte ich gerne gehabt fürs Rennen, ist aber leider nicht der Fall und können wir leider nichts machen. Ist nun mal so, kann man einfach nichts machen. So, gehen wir mal zur Forschung und Entwicklung. Da sehen wir, wir haben uns jetzt von Williams gelöst, sind jetzt an der Scuderio Toros Honda dran und auch Force India hat ein Upgrade gebracht und im Mittelfeld ist es richtig eng. Wir sehen Renault, ha äh Haas und ja McLaren nahezu gleich auf, dann wieder Red Bull eigentlich alleine und ja, Ferrari und Mercedes sind auch wieder eigentlich identisch unterwegs von der Pace. Ja, und das ist einfach nur krass, wie eng es da zustande geht. Und ja, wir sehen hier aktive FE. Ich habe das Motoren-Upgrade, die Kurbelwelle, nochmal gestartet. die Fe Das ist ja fehlgeschlagen. Hat mich 250 Ressourcenpunkte etwa gekostet. Und ähm, das wird zu 100% in Monaco fertig sein. Und wir sehen auch, wir haben drei Upgrades, die vermutlich in Monaco fertig werden, das, die, das Kurbelwellen Upgrade auf jeden Fall, das Frontabtrieb Upgrade und das Chassis Upgrade kann eventuell was werden, vielleicht auch nicht, man muss einfach mal schauen, wie es ausgeht, aber jetzt würde ich sagen, starten wir den großen Preis von Spanien, die roten Lichter sind an und sie gehen aus und wir kommen ganz solide weg, Raikön relativ schlecht, er hat was er blockierende Reifen, durchdrehende Reifen, wir haben den ganzen Staub gesehen, und jetzt kommen wir hier innen rein. Raikön wird eingekisselt von den ganzen anderen Fahrern. Wir haben hier eine recht gute Lücke gefunden. Kommen an Leclerc und ich glaube auch an Hartley oder was? Ja an Hartley vorbei und natürlich auch an Kimi Raikönen, der auf Platz 14 Strafversetzt worden ist. So, jetzt sind wir direkt hinter Esteban Ocon und auch da vorne sehen wir einen Mercedes-Piloten, weil Terry Bottas, der hat anscheinend kein gutes Käufer hingelegt, weil soweit ich weiß, wurde er nicht strafversetzt und hier konnte ich Ocon in Kurve 5 gut angreifen. Und da lobt uns Chef auch zu Recht meiner Meinung nach, ähm, wir haben vier Plätze gewonnen und da, das sollte man auf jeden Fall loben, zwar der einzig starke Gegner war vielleicht das davor ist India und natürlich der Ferrari ganz ganz klar. Und jetzt hier beim Anbremsen komme ich an Bottas vorbei und brühe sogar leicht noch, ja, Stoffel Van Dorn. Zum Glück kein Schaden, hatte ich Glück. Und ja, Bottas lässt sich das natürlich nicht gefallen. Greift mich in Runde 2, 3 hier auf der Stattiergraden an. Und ich schnappe mir den Wünsche wieder und gehe jetzt hier innen rein und verteidige gerade noch so vor Valtteri Bottas. Ende Runde 3. Kommt natürlich Bottas wieder an uns heran, er ist direkt hinter uns. Er wird natürlich Windschatten und DRS haben und ihn jetzt hinter uns zu halten ist echt echt schwer. Die gerade wird langsam, geht langsam zu Ende und weil Bottas schafft es nicht und er hat, ich glaube, so, er hatte, glaube ich sogar blockierende Reifen gehabt beim anbremsen und So bleiben wir noch vor ihm. Nächste Runde dasselbe Spiel. Er versucht es erneut. Jetzt hat er wieder Windschatten und DRS. Ich gehe nach innen, damit er außen rein muss und ich kann erneut wieder den Angriff von ihm verteidigen Runde 4 gehen einige einige Fahrer in die Box, darunter auch Valtteri Bottas und wir kommen auf Platz 5 vorbei, durch die ganzen Boxstops dann in der nächsten Runde, Runde 6 ja, wir übernehmen die nächsten Plätze, wir sind auf Platz 2 weil auch die vorderen Fahrer jetzt zu ihrem zweiten ersten stop angetreten sind nur noch Daniel ricardo ist der einzige fahrer der vor uns war der auf einer 1 stop gegangen ist und natürlich noch einfacher den wir überholt haben auf der strecke ich sag jetzt mal nicht welcher da auf einer 1 stop unterwegs war ja und inzwischen sind wir auch auf position 1 wir haben ja Daniel ricardo ist in die box gegangen ist auf einen neuen reifen das gegangen und ist jetzt knapp 8 sekunden hinter uns und ja runde 11 Hamilton klebt an uns dran, genauso wie Daniel Ricardo. Und ja, er setzt im Angriff an. Er hat eine gute Position. Und ich verteidige mit allen Mitteln und schaffe es irgendwie mich hier noch vor Mercedes-Piloten zu halten. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Es ist verrückt. Aber es hat geklappt tatsächlich. So Hamilton sticht hier rein. Da war auf jeden Fall Platz. Und durch seine bessere Dynamik hier, hier, kann er hier viel besser fahren. Aber dann bremst er komischerweise ab. Und ich kann innen reingehen. Und jetzt mache ich nochmal einen Switchback. Einen zweiten Switchback hintereinander. Jetzt habe ich Windschatten. Ricardo hat ein bisschen verloren. Und ich gehe auf die normale Linie. Hamilton bremst wieder ein bisschen zu spät. Jetzt nehme ich neben ihn und ich bin an ihm vorbei. Und das vollkommen ohne Kontakt. Und ohne die Strecke zu verlassen. Ein schönes Überholmanöver meinerseits finde ich. Das ist auf jeden Fall super gewesen. Und hat Hamilton jetzt noch die Chance zu kontern? Zumindest hier schafft er es gerade nicht nach der zweiten gerade Und damit habe ich erstmal ja den Gegner von hinten zurückhalten können. Hamilton berührt uns hier sogar leicht. Will hier sogar vielleicht innen reingehen. Ich lasse ihn den Platz, weil ich Angst habe, dass er mich sonst abräumt. Und jetzt geht er hier in der Schikane innen rein. Ich habe mich leicht weggedreht auf dem Körper. Und ich schaffe es irgendwie noch vor ihm zu bleiben. Aber jetzt wird es natürlich sehr, sehr blöd werden. Er hat wieder Windschatten und wieder DRS auf der Geraden. Hat aber nicht geklappt. Und jetzt in Runde 13, hier wieder an derselben Stelle, wo ich Hamilton in der Runde zuvor überholt habe, drehe ich mich leicht weg auf den Körb und Hamilton ist vorbei. Ricardo ist vorbei. Und auch der sehr aggressiv fahrende Sebastian Vettel schiebt sich an mir vorbei. Und da hatte ich echt ein bisschen Angst, weil das war schon sehr, sehr aggressiv von Sebastian Vettel. So, Max Verstappen ist direkt hinter uns oder eigentlich sogar neben uns. Und jetzt versucht er uns auch hier wieder nach der gerade in Kurve 1, 2 und 3 zu überholen. Und ja, da ist er vorbei. Da kann ich da nichts machen. Und Runde 15 die gehe ich dann auch in die Box für meinen ersten und einzigen Stop in diesem Rennen. Und zwar auf einen Satz der neuen weiß markierten Medium-Reifen. Aktuell auf P6, seines ist schon vorbeigezogen. Aber wir sind im Gegensatz zu ihm auf einer Einstop unterwegs. Und das sollte uns helfen. Wir haben ja gesehen, 9 Sekunden soll uns die stop an jetzt. Vorsprung geben. Und wir sehen, unser Teamkollege ist wieder in der Box. Und, und ja, den fahrer den Schmeichel, den wir geholt haben. Der, der auch auf einer Einstop ist, das ist Charles Claire, unser Teamkollege. Blöd, dass wir genau in derselben Runde reingegangen sind. Ich glaube, ich hätte schon 1 oder zwei Runden früher reinkommen müssen. Tut mir echt leid. Aber ich glaube, ich habe ihn diesmal nicht so wirklich behindert, weil ich schon aus der Box raus war und er gerade reinkam. Bei Runde 18 kann ich dann hier auf Startziel Brandon Hartley mit seinem Scuderio Toros Honda überholen. Und naja, ist jetzt nicht allzu schwer. Er muss eigentlich sowieso nochmal reingehen. Und er gibt auch nach. Und hier musste ich ganz kurz vom Gas gehen, weil das Auto warum auch immer sehr instabil war. Warum? Auch immer, ich weiß es nicht. Und ja, jetzt gehen wieder ein Renault, und zwar der von Lüttenberg und ich schaffe man da in die Box, Kimi setzt sitzt die schnellste Zeit und wir sehen, der ist direkt hinter uns eigentlich, nur noch Sainz ist dazwischen als Puffer. Und hier komme ich wieder auf den Innenkurve und jetzt wird es ein, wahrscheinlich einen Angriff geben von Stand Sainz. Er ist eine halbe Sekunde hinter uns und der wird es auf jeden Fall probieren. So und jetzt gehe ich wieder auf die normale Bahn und ich hätte nicht erwartet, dass Sainz es dann angreift. Er geht auf die Innenbahn und... Jetzt ist er auch innen. Und jetzt hat ah, er es natürlich besser, die bessere Linie. Ich versuche ihn auszuweichen. Und dann berührt mich noch Kimi Raikön hinten. Ganz, ganz verrückt. Und ich hatte echt in dem Moment Angst, dass Kimi Raikön mich abschießt. Da hatte ich echt Angst. Und Raikön ist auch vorbei an Carlos Sainz. Und hier drehe ich mich in Runde 20 weg. Und damit ist Raikön aktuell vorbei. Und dann versuche ich es hier nochmal innen rein, aber... Nein, das war unmöglich. Das war nicht möglich. Jetzt hier runter eins Versuche. Jetzt nochmal auf der langen Gerade. Raikön macht nichts. Er geht weder innen noch außen irgendwie richtig und blockiert mich. Ich habe Glück, dass kein Schaden passiert ist und Raikön hat da echt schön den kompletten Weg blockiert und ich konnte nicht überholen. Sehr, sehr schade, aber jetzt ist Raikön eigentlich schon Geschichte, weil im Mittelsektor wird er uns wegfahren. So, Carlos Sainz versucht wieder anzugreifen. Ich bremse zu spät und, naja, er hat auch mir dann gefolgt von der Linie her und dann konnte er nicht überholen. Hier komme ich wieder sehr, sehr weit raus. Zum Glück nicht aufs Kies hinaus, dass er Böse enden können. Und jetzt versucht es Sainz wieder. Er ist drei Zettel hinter uns, wird er es schaffen. Er ist neben uns, sogar schon teilweise vor uns. Aber jetzt habe ich die bessere Bahn, die bessere Linie und Sainz... Macht die Linie zu, in dem Moment, wo er schon vorbei ist. Also, da war nichts zu machen. Seins ist gerade vorbei. Und wir sehen, hinter uns ist ein gewisser Finne, walter Bottas. Der tatsächlich auch auf der Eins-Werbiss, den habe ich irgendwie, ja, im Laufe des ersten Zins wieder geholt. Auf zwei Sins Und jetzt habe ich ein sehr aggressives Manöver gegen Seins gemacht. Und da wollte ich Carlos Seins einfach wieder vorbei lassen, weil ich gedacht habe, nein... So möchte ich nicht den Platz gegen Seins haben. Das ist einfach nur unfair. Das Blöde ist, leider ist auch Valtteri Bottas dabei durchgeschlüpft. Das ist echt kacke. Ich wollte das nicht. Und damit müssen wir jetzt leider leben. Fernando Alonso ist direkt hinter uns. Auf P9. Gutes Ergebnis schon mal für den mclaren rennfahrer fahrer 125 ist jetzt noch mal eine persönliche Bestzeit. Ganz, ganz solide. Habe ich Windschatten? Ja, aber das es fehlt leider auf Carlos Seins und das ist leider ein Problem, was mir das verhindert, eine, eine Wurmenewan zu schreiben. So, wir sehen gelbe Flaggen. Da ist ein. Grüne Flagge. Ja, aus India langsam. Schön, dass erst grüne Flagge war und jetzt auf einmal äh, VSC kommt. Und Esteban Ocon ist weg. Und jetzt geht hier das VSC vorbei. Und ja, ich war hier in Gang 7 noch. Und dann habe ich die Kurve nicht richtig bekommen, habe hier nicht richtig rausbeschleunigt Und das war ein extrem ungünstiger Zeitpunkt für, das, für, das, für den Beginn des weiteren Rennverlaufes. Sehr, sehr blöd, dass VSC, wie es da beendet worden ist. Leider, leider. Aber jetzt muss ich echt Gas geben, damit ich an seins dranbleiben kann. Und dass ich ins crs fenster komme, weil sieben Runden sind zwar noch, wir sind auch etwa gleich schnell, aber ich muss halt auch irgendwie an ihm vorbeikommen sagt auf jeden Fall schon mal eine verbesserung und das ist auch schon mal ein gutes Omen dafür dass wir ihn Auf au, au, einholen können natürlich wird er auch schneller aber trotzdem jetzt haben wir auch in der Runde 27 28 auf der Stadt unseren gerade unseren unser kommen jetzt nach ihnen ran aber ist nicht klappt auf keinen fall es ist viel zu wenig kann man nichts machen jetzt hier wieder in dem mittelsektor hier komme ich wieder ganz, ganz schön durch die Kurven. Das hat mir echt gut gefallen hier auf der Strecke. Ich komme hier sehr, sehr schön durch die Kurven. Warum auch immer. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt hier habe ich nochmal eine Chance. Der S habe ich. Und ja, da bomb ich extrem. Seins hat aber auch überhaupt keinen Platz gelassen, muss man sagen. Er hat einfach eingelenkt. Und naja, es war ein grenzwertiges Überholmanöver. Aber seins hat auch gar nicht auf mich geachtet. Kann man so sehen, wie man will die einen würden sagen, unfair, ich würde sagen, es ist noch gerade so okay. Aber auch nur, weil die KI total rücksichtslos war, bzw. nicht auf mich geachtet hat. So, aber jetzt hier hat auf jeden Fall Seins nochmal eine Chance ja, ein zu holen Er kommt und saugt sich ran und boah, das ist natürlich jetzt schon ordentlich weg, das ist ja kein Wunder. Aber Seins konnte zumindest kein Überholmanöver hier starten mehr. jetzt das heißt eigentlich nur noch verteidigen, nochmal eine neue Bestzeit in Runde 30 eine 23-0. Man sieht, ich pushe was es geht. Ich pushe, was das Zeug hält. Und ja, das ist natürlich nicht einfach. Seins setzt hier wieder zum Hohenöver an mit der S und Windschatten. Und da kommt auch noch der McLaren Renault an. Und jetzt muss ich versuchen, mich hier wieder gegen seins zu behaupten, es läuft gerade so. Ich habe die Innenbahn. Und es klappt irgendwie so und jetzt ist Fernando Alonso. Weiter. Eigentlich direkt neben Seins hat leider den Kampf gegen Seins hier verloren. Sehr, sehr ärgerlich. Und ja, Runde 33. Sebastian Vettel gewinnt das Rennen mit einer neuen Bestzeit sogar noch mal. Und ähm, ja, wir haben hier den ersten überrundeten und zwar Sergei Sirotkin. Und der ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Ich muss hier gucken, dass ich hinter mir halte. Ich habe auch noch mal schön den zweiten schnellsten Sektor gesetzt. Da können sie jetzt auch noch mal die schnellste Zeit. Eine neue schnellste Zeit, eine Sekunde schneller als meine Zeit und hätte ich hier keinen Switchback gemacht, ich wäre sieगत äh, den drauf gefahren Aber es wäre echt kacke gewesen. Und was ich nicht verstehe, Alonso ist noch mal in Runde 32 reingegangen. Hier wir nämlich gleich sehen, dass außerhalb der Top 10 gelandet. Aber damit haben wir schon mal P7 und wir nehmen ich glaube, sechs Punkte mit, sechs waren es, glaube ich, für P7. P7 ist so der Platz, von dem ich nie weiß, wie viele Punkte er ergibt. Das ist ein bisschen blöd, aber es müsste sechs Punkte sein. Und die sollte, sollten uns ordentlich helfen im Laufe der Saison. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefallen. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit, wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen jetzt also die Sieger nach einem aufregenden Grand Prix zum Podium hinaus. Drama und Spannung sind vorüber. Jetzt ist es Zeit, das alles erst einmal zu genießen. Gratulation an unsere heutigen top 3. Sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute fällt meine Wahl auf Kimi Rai -Können. Er ist nicht immer spektakulär, aber er erledigt seine Arbeit im Stillen, ohne viel Aufsehen zu erregen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Auf jeden Fall ein tolles Rennen und ein tolles Ergebnis. Unser Teamkollege auf Platz 17, was ich verstehe. Alonso ist halt nochmal reingegangen in Runde 32. Er muss in Runde 32 reingegangen sein, weil er Anfang Runde 32 noch mit Seins gekämpft hat. Und er ist Runde noch 32 nochmal für eine Runde auf einen Satz der Supersofts gewechselt. Was war denn das? Der ist von Platz 6 auf 15 gefallen. Der hätte Platz 9 sicher gehabt. Der hat zwei Punkte gehabt. Jetzt, jetzt hat McLaren-Renault gar keinen Punkt mitgenommen, weil Van Dorn nur Platz 12 heimgefahren hat. Und was soll man davon halten? Unser Teamkollege, ja, von Platz 12 auf 17. Irgendwie ärgerlich, dass er so viel verloren hat ans, an Plätzen. Das tut mir echt leid. Und Ja, da war eigentlich mehr drin für ihn auf jeden Fall. Für uns, aber nee, da war das Maximum drin. Best of the West, also da kann man nichts sagen. Mehr wäre nicht drin gewesen. Also super. Also wir haben wirklich alles gegeben und ja, wir haben das Beste rausgeholt. Das ist ja auch ein Teamsport und natürlich auch ein Fahrersport. Haben des ganz schön was war also ich hatte was das Glück, dass mein Auto recht gut um die Kurven ging, überraschenderweise. Und vor allem hatte ich auch noch eine schöne stop strategie sah es eine Zeit lang richtig knapp aus. Aber jetzt scheint es, als würden sie sich behaupten, nicht wahr? Was heißt behaupten? Ja, also, aufs Rennen bezogen? Ja, da ist er halt reingegangen, der ja, letzten Runde warum auch immer. Naja, es gab ein paar Rentner mit Können oder so, wo ich halt dann versucht habe, gegen Seins zu kontern und es passiert halt, oder auch gegen Seins der Überholmanöver, wo ich ihn vorbeigelassen habe. Und da sehen wir noch das Ergebnis unserer Rivalitäten, ja, gegen scheiße Leclerc haben wir jetzt fast gewonnen, 29 von 30 Punkten habe ich schon mal und auch gegen Alonso führe ich, jetzt nach dem Rennen. Und jetzt nach dem Rennen kriege ich auch nochmal ordentlich Ressourcenpunkte. Wir sehen es einfach, es ist krass. 433 Punkte, so viele wie ich eigentlich auch für die Trainingsprogramme bekommen habe, also verrückt eigentlich. Ja, Ruf steigt vor allem bei den schlechten Teams wie Williams und Torosso und auch natürlich auch McLaren-Renault. Das heißt schlecht, aber jetzt nicht die Top-Teams. Und wir schauen nochmal hier rein. Ich habe jetzt durch die Ressourcenpunkte nochmal ein Upgrade für die äh, Aerodynamik rausgehauen, weil es sich gerade angeboten hat. Und ja, ich finde, da können wir auf jeden Fall noch drauf aufbauen. Das wird uns sicherlich helfen. Es wird zwar nicht mehr rechtzeitig fertig werden bis zu Monaco, aber immerhin hilft es uns. Und ja, wir sehen uns dann beim großen Preis von Monaco. Bis dann, ciao Leute!